Wir alle kennen sie mittlerweile, die guten, klassischen Tycoon-Spiele. Eine Art von Spielen, welche mittlerweile von Roblox dominiert wird. Aber schon lange bevor Roblox seinen Erfolg hatte, erschien eine Spielenreihe, welche viele Kinder und Erwachsene begeisterte. Die Rede ist von Rollercoaster Tycoon, ein Themenpark-Management-Simulator, in dem man seine Ideen in die Tat umsetzen kann. Und wir reden heute nicht über irgendeinen Teil. Nein, wir reden über Rollercoaster Tycoon 3, ein Spiel, welches unsere und die Kindheit von mehreren Kindern geprägt hat. Rollercoaster Tycoon 3 wurde am 2. November 2004 von Frontier Developments veröffentlicht und war ein Riesenerfolg. Das Spiel erhielt positive Bewertungen von Spielern und Kritikern und wurde aufgrund dessen über 10 Millionen Mal verkauft. Deshalb galt Rollercoaster Tycoon damals als einer der besten Aufbauspieler aller Zeiten. Aber genug davon. Kommen wir jetzt erstmal auf das Spiel selbst. Startet man das Spiel, sieht man erstmal einen Splash-Screen mit allen DLCs, die man hat. Und danach kommt man ins Menü. Im Menü selbst sieht man im Hintergrund verschiedene Screenshots aus dem Spiel. Man kann sich aussuchen, ob man spielen möchte oder bei den Werkzeugen eigene Szenarien oder Achterbahnen bauen möchte. Aber bleiben wir erstmal weg von den langweiligen Werkzeugen und gehen zum Spielen hinüber. Hier können wir uns nämlich aussuchen, ob wir das Tutorial spielen möchten, was eigentlich keiner braucht, die Story spielen möchten oder im Sandkasten den Park unserer Träume bauen möchten. Im Karrieremodus muss man dann in einen vorgefertigten Park ein bestimmtes Kriterium erfüllen. Diese reichen von Bauer einen Park und erreiche 1000 Gäste bis dazu, dass man einen Park aus den Ruinen holen muss. Aber nur zu dem, was das Spiel wirklich ausmacht. Im Sandkastenmodus kann man seine Kreativität freien Lauf setzen und seinen Park so gestalten, wie man möchte. Ob man einen Safari-Park bauen möchte oder doch lieber einen Wasserpark oder einen Wasserpark im Zoo mit riesen Achterbahnen über das Gehege, während Feuer die Gäste erschreckt, man kann wirklich alles machen. Das Spiel setzt dahin keine Grenzen. Naja, einige Grenzen gibt es schon. Man kann zum Beispiel keine Achterbahn unendlich hochbauen oder Objekte ineinander platzieren, da das Spiel auf ein Grid basiert und alles in kleinen Kästchen platziert werden muss. Aber das, was das ganze Spiel wirklich ausmacht, sind die vielen verschiedenen Variationen an Parks, die man bauen kann. Es gibt allein schon 20 verschiedene Arten von Imbissbuden für den Park. Sogar einen Döner, denn wisst ihr Leute, sowas macht einen Park schöner. Und dann noch die ganzen verschiedenen Getränkebuden, sogar mit Rootbier. in ein Kinderspiel. Naja, wie gesagt, es gibt schon allein in diesem Bereich viele Geschäfte, die man bauen kann. Und dann gibt es noch Souvenirgeschäfte, wo Gäste Luftballons oder Kleidung kaufen und diese dann auch tragen. Aber weg von den langweiligen und kommen wir zu den Attraktionen. Und wow, davon gibt es viele. Sogar fast schon zu viele, um sie alle nebeneinander dicht an dicht ohne Warteschlange im Park zu platzieren. Bei den Attraktionen kann man dann aussuchen, ob man Kinderattraktionen bauen möchte oder doch lieber Space-Simulatoren für Erwachsene. Egal was man gerade baut, es gibt immer eine Attraktion, die dazu passt, aber man kann bei diesen Attraktionen meist nichts anpassen. Außer beim Aquarium jetzt. Aber bei den Achterbahnen… Ja. ja, bei denen kann man wirklich alles anpassen. Und als Spieler selbst merkt man, dass Gäste relativ schnell nervig werden können. Wenn irgendetwas kaputt geht oder Gäste verletzt werden, bekommt man nämlich eine Nachricht, in der erklärt wird, was passiert ist und das Geräusch dieser Nachricht ist es. Unbeschreiblich nervig, wenn es einfach runterrattert, was oftmal in großen Parks passiert, wenn irgendwas ausfällt. Und ein weiterer großer Teil des Spiels ist die Riesenauswahl an Szenerie, die man zur Verfügung hat, um seinen Park zu verschönern. Ob von Fantasy-Statuen bis hin zum Wilden Westen, bietet das Spiel ein allerhand an Szenerie. Denn was wäre schon ein Park ohne einen Kraken, der versucht, ein Piratenschiff runterzureißen? Aber beim Bau des Parks sollte man aufpassen. Der Park selbst benötigt nämlich Mülleimer und Bänke für die Gäste, welche man am Rand des Weges platzieren muss, damit die Gäste zufrieden werden und deren Müll wegwerfen können. Sonst landet der Müll, genau wie die Laune der Gäste, auf dem Boden. Seine ganzen Einnahmen und Ausgaben kann man dann im Statistiken-Screen nachschauen. Hier wird nämlich angezeigt, wie viel Geld man in diesem Monat eingenommen hat und ausgegeben hat. Und zudem ist auch noch alles Musik aus diesem Video, auch aus diesem Spiel. Und so das war's dann auch schon wieder mit diesem Video, wir hoffen euch hat es gefallen. Und? Findet ihr das Spiel besser als Planet Coaster? Schreibt es in die Kommentare und dann bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute!